Ja, welcome home auch von meiner Seite. Ja, schönen guten Abend. freue mich, dass Sie alle da sind. Und äh, ja, auch äh, lieber Mirko, wir haben heute schon ein paar Mal gesprochen, aber auch nochmal einen schönen guten Abend. Und der liebe Jelko erfreut sich an meinem roten Hemd. <lacht> das ist ja toll. Also ich freue mich, dass wir hier heute äh, ein Training zusammen machen. Ein, ein Training, das äh, ich seit vielen Jahren eigentlich unverändert äh, mache, außer dass ich vielleicht vor 25 Jahren das nicht mit PowerPoint gemacht habe oder natürlich schon gar nicht im Internet, aber da hatte ich dann eben tolle Folien. Das war immer bei meinem Samstagseminar der Einstieg, die ersten beiden Stunden hieß das und äh, naja, keine Angst, es werden heute keine ersten beiden Stunden, wir sind ja auch nicht in der Versicherungsbranche, denn da war das natürlich ganz besonders Nötig. Also was werden wir heute Abend besprechen? Ich stelle es gleich vor, die fünf Erfolgsfaktoren. Ich sage es gleich, es gibt natürlich viele Erfolgsfaktoren, aber speziell fünf Erfolgsfaktoren für unsere Branche, für den Verkauf, aber auch für die Menschenführung, all das, was entscheidend ist in unserem Geschäft. Darüber werde ich ja ein paar Gedanken mit euch, mit ihnen teil. Zunächst zu meiner Person, wer mich jetzt immer noch nicht kennt, wenn ich jetzt in die Runde schaue, eigentlich überflüssig, das auch hier nochmal zu erwähnen, weil ich glaube, die meisten haben mich ja schon mal erlebt. Also ich bin Dirk Örich, ich bin 57 Jahre jung und lebe seit acht Jahren in einem kleinen Fischerdorf in, in Andalusien und äh, Mabea. Das ist äh, mein Traum gewesen. Und es hat auch was mit dem Thema heute Abend natürlich zu tun, denn ich wollte schon immer da leben, wo andere Menschen Urlaub machen. Ich habe das auch in Deutschland schon getan. Ich habe in Deutschland viele Jahre in Timmendorfer Strand gelebt, auch in zweiter Reihe, äh, direkt am Strand. Das war eine tolle Zeit, nur trotzdem gab es da Winter. Den gibt es hier auch, aber natürlich nicht wie an der Ostsee, sondern wir haben hier trotzdem durchgehend eigentlich in der Sonne immer um die 20 Grad. Also das ganz kurz zu meiner Person. Und jetzt steigen wir schon in das Thema ein. Die fünf Erfolgsfaktoren und natürlich Kroatien würde ich nicht unterschlagen. Lieber Jelko, ja, zumindest an der Küste, wenn man in der Nähe der Küste ist. Und Im Hinterland ist es zwar auch wunderschön, aber es gibt ja auch Winter. Ja, Also die fünf Erfolgsfaktoren. Und der erste Erfolgsfaktor ist für mich überhaupt der entscheidende Faktor, der leider auch von vielen unseren Partnern ja, nicht nur selbst missachtet wird, sondern auch im Umgang mit Interessenten missachtet wird. Und wir machen das heute so ein bisschen interaktiv. Ihr könnt nicht alle jetzt mitsprechen, ja, aber ihr könnt natürlich alle flink schreiben. Was könnte denn so der wesentliche Faktor sein, um überhaupt erstmal eine Motivation zu gewinnen. Ja, was steckt in diesem wunderschönen Wort Motivation? Ja, rein gar nicht so verkehrt, auch da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber doch ja, vor der Einstellung, weil manchmal brauche ich ja für meine gute Einstellung, für meine wichtige Einstellung etwas anderes. Ja, ich habe es gerade genannt. Die Motivation ist auch der erste Teil unserer, unserer zehn Punkte. Ich komme da auch gleich nochmal drauf zu. Es fängt mit einem Z an. Wenn ich das mal so vorwegnehmen darf. Ja, so also Einstellung fängt nicht mit dem Z an, Beweggrund auch nicht. Aber Beweggrund ist fast das gleiche Wort, weil die Motivation, das Motiv, sagt mir mal ein deutsches Wort für Motiv. Beweggrund, ja. Was kann man noch sagen? Ein ganz einfachen, ja, das ist klar, unter das Ziel. Und das ist ein entscheidender, ein absolut entscheidender Grund. Und die meisten Menschen haben keine Ziele. Ja, die haben auch keine Pläne, da kommen wir auch noch darauf zu sprechen. Aber dass das Entscheidende ist, sie haben kein klares und definiertes Ziel. Wenn ich jetzt mal in die Runde frage, wer von euch möchte ein Größeres Auto haben. Ja, aufzeigen könnt ihr nicht, ja, müsst ihr schon hier reinschreiben. Vielleicht ist das auch nicht mehr interessant. Ja, aber grundsätzlich erstmal, ich will ja so ein bisschen euch da auch ködern. Wer von euch möchte ein größeres Auto haben? Noch größer, ja. Der Gary, ich weiß, der Gary hat ganz große, ganz große Autos. Er hat ja der auch. Aber schau mal, es ist ja wahrscheinlich nicht ein Lastwagen den ihr fahren wollt, aber das ist definitiv ein größeres Auto. Also das ist ein ganz simples, doofes Beispiel. Aber es zeigt einfach, allein im Umgang auch mit der Sprache, so sagen, so sprechen die Menschen. Ich möchte ein größeres Auto, so, ja, ein Lastwagen. Nein, sie meinen natürlich was ganz anderes, aber sie sagen es nicht. Und weil sie es nicht sagen und vor allen Dingen auch nicht aufschreiben, ist es einfach kein Ziel. Und ein Ziel Definiert sich immer wie folgt. Es muss immer ein klares, es muss ein klares Ziel sein. Das heißt, ich muss im Grunde genommen, ja, wenn es ein großes Haus sein soll, mit großer Terrasse. Ich habe gerade die Fotos von Rainer Oehlendahl gesehen in Ungarn, Riesengrundstück, da kann man Baseball spielen und alles Mögliche, wahrscheinlich auch noch ein paar Pferde halten. Ja, wenn ich also so ein Ziel habe, dann muss ich von meinem, da muss ich von meinem geistigen Auge ja, dieses Ziel nicht nur sehen, ich muss es spüren, ich muss es fühlen, ich muss auf der Terrasse sitzen in, meinem, in meiner Vorstellung und ich muss den Duft des frisch gemähten Rasens, den gerade meine Frau mäht, ja, muss ich in der Nase haben. So funktioniert ein Ziel. Und den zweiten Faktor, Haus in der Türkei ist Absolut in Ordnung. Jedes, das ist auch entscheidend, auch im Umgang mit Geschäftspartnern, hier mal kurz, weil äh, der, der Gary gerade schreibt, aus in der Türkei, äh, würde ich jetzt nicht so wollen, aber das spielt keine Rolle, was ich will, ja, es entscheidet alleine, was der Gary will. Und wenn ich mich mit jemand unterhalte, ja, über Ziele, über seine Vorstellungen, was er verändern möchte, dann ist alles, was er sagt, einhundertprozentig richtig. Das ist das Entscheidende, das sind seine Ziele oder ihre Ziele. Das sind nicht meine Ziele. Und deswegen ist es wichtig, dass ich es akzeptiere. Aber der zweite Faktor im Thema Ziel, der auch wichtig ist, nicht nur die Klarheit der Umfang, es ist der Zeitpunkt. Und die meisten Menschen sagen oder haben diesen Wortlaut, ich möchte irgendwann mal an der Costa del Sol leben. Ja, oder ich möchte irgendwann mal in Kroatien leben. Oder ich möchte irgendwann mal am Stadtrand leben. Oder ich möchte irgendwann mal so viel Geld verdienen, dass ich mir nicht schon Mitte des Monats Gedanken machen muss, wie ich die letzte Hälfte des Monats finanziere. Und so funktioniert es nicht. Ich muss mir bei einem klaren Ziel auch den Zeitpunkt setzen. Den Zeitpunkt stellen, den Zeitpunkt einprägen, wann ich das erreicht haben will. So, das ist für mich das ganz, ganz entscheidende ja, das Ziel ohne ein Ziel, ohne ein Motiv, ohne eine Motivation funktioniert Erfolg überhaupt nicht. Was sehr hilft und was ich früher gerne auch, was wir auch in Zukunft mit, mit Mirko in unsere zwei Tagesseminare äh, dann anbieten für Führungskräfte, äh, was wir natürlich dann immer machen werden, sind sogenannte Zielcollagen. Ich würde jedem empfehlen, das auch aus Spaß mit seiner Lebenspartnerin, mit seinem Lebenspartner einfach auch mal vorher schon zu machen. Wir werden es mal zusammentun, aber auch vorher es einfach zu machen, sich hinzusetzen, sich irgendwo Zeitschriften zu besorgen. Ja, heute geht das natürlich alles viel einfacher. Heute kann man auf Facebook eine Collage erstellen von Fotos, die man vorher ausgesucht hat. Ich rede noch von alten Zielcollagen, wo man natürlich mit einem Brittstift und mit einer Schere arbeitet und aus Magazinen, aus rotblatt -Magazin, Fotos rausschneidet und dann auf einer großen, auf einem DIN-A5-Blatt, äh, DIN nee, das ist DIN-A3-Blatt, ein großes Blatt, ein DIN-A3-Blatt, das dann aufklebt, ja, ein paar Kommentare dazu, dann sieht das ungefähr so aus wie auf dem Bild hier. Und wenn ich das dann in einen Raum hänge oder an einen Platz hänge, wo ich das auch täglich sehe, dann erinnert es mich an das, was eben meine Ziele sind. Wie gesagt, technisch heute natürlich alles viel raffinierter. Ich kann diese Zielcollage natürlich ständig dabei haben auf meinem Smartphone oder auf meinem iPad. Ja, das sind natürlich die Möglichkeiten, die wir heute haben. Aber umso wichtiger ist es, dass ich es trotzdem mache. Oder am Kühlschrank, nämlich genau da, wo ich am meisten die meiste Zeit verbringe. Ja, genau. Also wichtig, erstes, erster Faktor das Ziel. So, der zweite Faktor für mich genauso wichtig, ja fast genauso wichtig, weil oft kommt natürlich aus diesem Ziel heraus, ja auch wird dieser Faktor geboren quasi. Und was könnte das wohl sein? Was könnte der zweitwichtigste Faktor nach dem Ziel sein? Und das hat auch ein bisschen was zu tun mit unserem ja, mit unserem Auftreten hier heute. Ne? Warum bin ich heute hier dabei? Ja, nie am Kühlschrank, sondern hier bei dem Webinar mit Dirk Ulrich. Was könnte der zweite Begriff sein? Und Zeitangabe. <lacht> ja, ich glaube, ich muss diese Erfolgsfaktoren mal überdenken. <lacht> Jörg und wir beide zusammen. Ja, Zeitangabe. Richtig, Zeitangabe gehört natürlich zum Thema Ziel. So, ein kleiner Tipp. Der zweite Begriff fängt mit einem B an. Mit einem B. Und man sieht hier schon den kleinen Frosch. Ja, also alles Winke mit dem Zaunpfahl. Also, was könnte dieses wichtige Wort sein, das mit einem B anfängt und mit Geisterung aufhört? Ganz genau, es ist Begeisterung. Und liebe Freunde, ohne B Begeisterung geht nichts. Zumindest nicht in unserer Branche, in unserem Geschäft, aber auch in vielen, vielen anderen Branchen geht es ohne Begeisterung nicht. Wenn ich nicht fasziniert bin von meinem Ziel, wenn ich nicht morgens wach werde mit der Idee, dieses Ziel zu erreichen, alles zu mobilisieren, um dieses Ziel zu erreichen, wenn ich nicht das ausstrahle, dass ich das erstens will, zweitens kann und drittens natürlich auch Leute ja, mitreiße, dann hat es wenig Sinn. Und wir alle wissen das äh, und wir haben alle schon mal Menschen erlebt, die uns irgendetwas erzählen, ja, die uns begeistern wollen, das wissen wir dann schon, aber äh, die selbst nicht begeistert sind. Und erinnert sich jeder mal, äh, wie das sich so anfühlt, wenn man jemandem gegenüber sitzt, wo man denkt, meine Güte, können wir das Gespräch jetzt beenden, es interessiert, egal was der mir erzählt, es interessiert mich nicht, weil er ist ja selbst noch nicht mal davon begeistert. Und hier steht, die Begeisterungsfähigkeit trägt deine Hoffnungen empor zu den Sternen, sie ist das Funkeln in deinen Augen, die Beschwingtheit deines Ganges, und jetzt stellen wir uns vor einem inneren Auge vor, wie so ein Mensch aussieht, der sich so bewegt. Dann wissen wir, was ein begeisterter Mensch ist. Und Bill Carnegie, ja der Papst überhaupt der Erfolgstheorien und der Erfolgsrezepte, sagt, Begeisterungsfähigkeit ist eine der Hauptursachen für den Erfolg im Leben. Und hier die junge Dame sagt noch, es ist leichter, andere zu begeistern, wenn man selbst begeistert ist. Wir haben früher gesagt, du kannst nur in anderen entzünden, was in dir selbst brennt. Anders geht es nicht. Willst du gerade mit Menschen arbeiten, willst du Gruppen aufbauen, willst du Team aufbauen, musst du selbst begeistert sein von dem, was du tust. Ohne Begeisterung wären wir nicht auf dieser Welt. Jelko, das ist richtig. Es war mir klar, dass das von dir kam. Denn auf das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wann wart ihr denn? Wann waren sie denn das letzte Mal so richtig begeistert? Ja, heute Morgen, als ihr wach wurdet und euch umdreht und euren Partner gesehen habt. Das will ich doch hoffen, dass das so war. Ja, Aber das ist auch Begeisterung. Wenn ich mich nicht für einen Menschen, für eine Partnerschaft begeistern kann, hat diese Partnerschaft auch wenig Zukunft. Heute Morgen um 9 Uhr war Jelko extrem begeistert, fünf Minuten lang. <lacht> okay, jetzt wollen wir das Thema jetzt auch, jetzt ist es gut. Also wichtig ist aber, Begeisterung ist entscheidend. Ohne Begeisterung funktioniert auch das noch so große und fein definierte Ziel nicht. Und ja, jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Und der dritte Punkt ja, alle fünf Punkte sind wichtig, sonst wären es keine Erfolgsfaktoren. Aber der dritte Punkt hat nichts damit zu tun, dass man auf einem Bein stehen kann. Ja, so viel zu diesem Bild. Aber er ist ganz, ganz wichtig, weil wir natürlich, gerade auch wenn wir große Ziele haben, auch wenn wir begeistert sind für unsere Ziele, uns trotzdem manchmal ein Wind entgegenbläst, der uns einfach abhalten will. Oder abhalten soll von dem, was wir erreichen wollen. Was benötigen wir jetzt innerlich? Was benötigen wir jetzt ja für einen Faktor, der uns hier in schwierigen Zeiten ja auch die Widerstandsfähigkeit bietet oder gibt? Ja, ich sehe immer nur noch Ausdauer ist genau. ja. Andrew, es ist auch Ausdauer, es ist auch Ausdauer, es ist auch innere Stärke, es ist auch Hartnäckigkeit. All das zusammengefasst, wie nennt man das denn? Auf Neudeutsch, ich mache es jetzt mal kurz, auf Neudeutsch nennt man das heute Spirit. Oder einfach der starke Geist. Der starke Geist, das Selbstbewusstsein, die Ausdauer, die Hartnäckigkeit, all das was entscheidend ist im heutigen, nicht nur Geschäftsleben, überhaupt im heutigen Leben, was wichtig ist, um sich nicht von seinem Weg, von seiner Begeisterung und von seinem Ziel abbringen zu lassen. Wie oft habe ich, wie oft habe ich es erlebt in meiner jahrelangen äh, Seminartätigkeit im, für aus, für neue Außendienstkräfte im Versicherungsbereich, so bin ich angefangen vor 25 Jahren, als Strucki quasi, wie Jelko, vielleicht der ein oder andere auch. Und wie oft habe ich es nicht erlebt, dass wir junge Leute samstags auf unserem Basisseminar hatten und wir haben die begeistert. Ja, sie waren auch hochbegeistert, wir haben tolle Ziele gehabt und sind dann abends nach Hause gekommen, haben, ja, wollten vielleicht noch zu Hause, wenn es junge Leute waren, haben gesagt, Mama, Papa, Herzlichen Glückwunsch, dass ihr mich geboren habt, denn ihr habt einen Gewinner geboren, einen Unternehmer. Ich werde ab sofort werde alles dafür tun, die erste Million schon in den nächsten zwei Jahren zu verdienen. Und was haben die Eltern gesagt? Was haben die Eltern gesagt? ist keine offene Frage. Ja. Sondern was haben die Eltern gesagt, mal ein Vorschlag von euch, ihr wart ja auch mal Kinder oder seid auch Eltern. Was sagen die normalen Eltern, wenn ein Kind hoch aufgedreht an einem Samstag, Genau, Schuss dabei bei deinen Leisten, Kind, du, ich habe dir immer gesagt, du sollst kein, nicht so viel Alkohol trinken, was sind das für Leute, mit denen du da umgehst und das ist die eine Situation. Die andere Situation ist genauso wenn ich schon erwachsener bin, älter bin, ich komme nach Hause zu meiner Frau oder zu meinem Mann, unser Schatz. Herzlichen Glückwunsch, dass du mich geheiratet hast. Ab morgen, ja, weht bei uns ein anderer Wind. Ja, da kannst du einkaufen, was du willst. Du wirst einen Zweitwagen, einen Drittwagen haben. Wir vergrößern uns. Wir ziehen hier aus. Wir gehen in ein, in ein eigenes Haus. Und all das habe ich heute gelernt. Auch all das habe ich heute erfahren. Vogel hast du. Das ist noch wahrscheinlich die, ja, die netteste Antwort, die man bekommt. Und deswegen habe ich es damals eben erlebt, jede Woche, dass Menschen, junge Menschen vor allen Dingen, aber auch Erwachsene, ja, wirklich erwachsene Menschen, die auch schon eine, eine berufliche Laufbahn hinter sich hatten, die einfach innerhalb von wenigen Stunden komplett umgedreht wurden, wieder auf das alte Leben. Und das hat etwas mit Spirit zu tun mit dem eigenen starken Geist. Und genauso, wie es hier die Ausdauer ist, ich bin selbst Marathon gelaufen, fünfmal, äh, und ich kann nur sagen, das ist jetzt nur eine Sportart, aber äh, da weiß man, ja, was es bedeutet, nicht aufgeben zu wollen, äh, durchzuhalten, egal, äh, was es kostet, weil man ein klares Ziel hat, weil man auch die Begeisterung natürlich für dieses Ziel hat, aber auch die Hartnäckigkeit. Ja, auch die Hartnäckigkeit, die wir heute benötigen, um einfach an Leuten dran zu bleiben, an Interessenten dran zu bleiben, sie immer wieder anzusprechen. Ja, auch ja, das ein oder andere Nein, einfach umzudrehen und aus ein Ja zu machen. Und äh, früher haben wir gesagt, dass Nein des Kunden ist erst dann endgültig, wenn er mich rausschmeißt. Ja Das gibt es heute nicht mehr. Wir wollen auch hier nicht Hard Selling machen, aber das sind natürlich alles Teile, Bestandteile. Und genau, Andrew hat mir das schon mal geschrieben in einem in einer persönlichen, einem persönlichen Kommentar. Dafür schätze ich ihn auch sehr. Man muss wie ein Terrier sein. Biss haben. Ja? Einmal festbeißen und nicht mehr loslassen. Wie meine Hunde, die machen das auch. Ja? Also, ganz genau, das ist ein, der drittwichtigste Punkt. Und jetzt kommen wir zu dem vierten Punkt. Und den habe ich mal so skizziert oder skizzieren lassen. Ähm, ja, es kann natürlich sein, dass wenn ich gerade ein großes Ziel habe, das auch vielschichtig ist, das nicht nur jetzt eine, eine kleine Geschichte ist, die ich jetzt kurzfristig erreichen will, nicht langfristig erreichen will. Was muss ich haben, damit ich auch tatsächlich da ankomme? Ich muss lernfähig sein, auf jeden Fall. Aber was muss ich, um diese Zielgerichtetheit zu gewährleisten, um sicherzustellen, dass ich auf diesem langen Weg auch da ankomme, wo ich hin will? Was brauche ich? Oder was brauche ich? Was muss ich selbst entwickeln? Oder was kann ich von anderen übernehmen? Das hat auch was mit unserem Geschäft zu tun. Ich werde gleich Beispiel, ein, ein tolles Beispiel zeigen, wie wir hier unseren Partnern auch helfen, genau ihre Ziele zu erreichen. Es ist ein kurzes Wort. Es ist deutsch, ja. ich, vielleicht sogar sehr deutsch, würde jetzt der ein oder andere äh, Beobachter sagen. Tun, ja, ist extrem kurz, aber es ist auch tun. Es ist fängt mit P an. P und es ist der Plan. Ja, es ist der Plan. Und ohne Planung planst du den Misserfolg, mein lieber Rainer. Ich wusste, dass du das auch so toll formulierst, weil du bist für mich ein Beispiel von Planung, auch von ja, konzentrierter Planung und Organisation. Auch das ist alles Plan. Ja, das sind manchmal Tätigkeiten, die haben mit unserem sonstigen, aktiven, täglichen Leben nichts zu tun. Die muss man am Schreibtisch vielleicht machen für sich selbst. Reinhard bekommt von mir nach jeder Veranstaltung auch immer eine Excel-Tabelle. Denn hier dieses System spuckt hier so eine Excel-Tabelle aus mit den Teilnehmern. Heute Morgen kriege ich von ihm auch schon eine Auswertung dazu hochinteressant alles ist alles plan. plan ist wichtig und ich möchte auch einfach hier weil wir schon bei reiner sind auch ein beispiel geben ja die gruppe 5 die der Rainer schon vor vielen jahren gegründet hat die er natürlich ständig aktualisiert hat auch jetzt wieder aktualisiert die ist natürlich ein ein geniales beispiel von planunterstützung wenn man selbst noch keinen plan hat ja also hier bei uns im Team wird der Plan gleich mitgeliefert, aber nicht nur von der Gruppe 5, sondern natürlich auch von Forever Green von FG Express, denn wir haben hier den FG Express Start, den Launch, wie es auf Neudeutsch heißt, oder einfach dieses zehn Schritte Launch Buch, das ich auch hier unten zum Download bereitgestellt habe. Ich halte das für extrem wichtig dass wir damit arbeiten, dass wir mit beidem arbeiten. Einmal vielleicht offline mit diesem Ten step launch booklet Das ist ein, eine kleine Broschüre, die kann man auch kaufen für kleines Geld. Ich empfehle hier an dem europäischen Store, kann man die zehn hefteweise kaufen, in, in allen möglichen äh, Sprachen. Und äh, man kann es auch ausdrucken, wenn man in seinem Backoffice ist und hinten einfach mal in die Library, in die Bücherei, das heißt, glaube ich auf Deutsch, Bewege ich mich nur beim englischen Sprachraum, äh, dann kann man das auch ausdrucken, kann man auch toll machen, wenn man ein gutes Papier nimmt, einen guten Drucker hat. Aber offiziell oder professionell ist es doch, wenn ich mit einem neuen Partner zusammensitze und ihm sein zehn Schritte Buch gebe und dann vor allen Dingen, das ist das Entscheidende, mit ihm Schritt für Schritt da durchgehe und ihm auch Aufgaben gebe. Denn ohne die Entwicklung, ohne das, die Weiterbildung, ohne die Weiterbewegung, ohne das größer ja wird es kaum jemand schaffen, ja, sich wirklich zum Positiven zu verändern. Und deswegen halte ich das für wichtig. Der zweite Schritt ist auf jeden Fall Registrierung bei der Group 5. Und ich habe hier eine kleine Folie mal auch gemacht, denn auch ich bin ja natürlich dort registriert. Ich kann es jedem empfehlen. Rainer ist sind glaube ich, 100 Euro im Jahr ich muss sagen, es ist, ich will nicht sagen lächerlich, aber es ist ja im Verhältnis zu dem Wert, was hier an Inhalten geboten wird, was hier zusammengetragen wird. Ich meine, der Rainer ist seit äh, über 20 Jahren im MLM, seit äh, weiteren 30 Jahren bald, geht eigentlich rechnerisch gar nicht, äh, im, im Verkauf, tätig in unterschiedlichsten Positionen. Und hier ist eine Konzentration von Tipps, von wirklich tollen, Dinge zusammengefasst worden, die mir für 100 Euro im Jahr zur Verfügung gestellt werden. Das sind Landing Pages. Schaut euch das an, ich habe hier einen Screenshot gemacht von meinem eigenen Teil. Ja, Du hast die, die zehn Schritte zum Erfolg, über die ich gerade gesprochen habe. Wenn du dir die nicht vorher runtergeladen hast, kannst du sie da runterladen. Du hast eine Namensliste, 50 Jahre vertrieben. unvorstellbar. Ja, will ich auch. Also ich, ich mache es erst 25. Ich stelle mir vor, ich muss es doppelt so lange machen, aber habe ich Spaß dran. Ja, also äh, die Namensliste, Liste Leute oder wie wir es auch immer nennen, der, der Safe eines jeden Vertrieblers, ja, die das ist das, das, ist ein Sparbuch, das ist, ja, das ist einfach alles. Die Namensliste, wenn ich die, wenn die, je größer sie ist, umso besser ist es auch das hier vorgegeben. Das heißt, ich kann sie ausdrucken, ich kann sie auch dort online vor allen Dingen führen, denn das ist ja zeitgemäß heute, dass man das nicht mehr auf der Liste macht wie es noch bei den zehn Schritten ist, da kann ich es ja vorher einschreiben, aber dann gebe ich diese Namen hier in das Backoffice von grob 5 ein und dann hat das den tollen Effekt, dass diese Menschen, die ich da eintrage, auch informiert werden. Sie werden informiert auf eine freundliche, tolle Art und Weise. Ich finde den Stil, auch den der Rainer äh, gefunden hat, absolut sensationell für neue Leute. Äh, da muss man sich nicht fremd schämen, ja, da wird nicht übertrieben, das ist... Wirklich angemessen für mich eine ganz tolle Geschichte. Es gibt ein Benutzerhandbuch, das auch nochmal genau erklärt, wie man damit umgeht. Den Quickstart, ja, den Wie werde ich One Star in zehn Tagen? Alles sinnvolle, alles sinnvolle Dinge, die auch Spaß machen. Und das ist ein Plan. Wenn ich mich dann daran halte, dann ist das ein wirklicher Plan. Wie komme ich da rein? Hier oben ist der Link, den könnt ihr jetzt hier leider nicht anklicken. Nachteil an diesem System, aber den könnt ihr abschreiben oder einen Screenshot machen. Ja, www.group5.eu. www.group5.eu-login. Dann auf Zugang anfordern, klicken und gibt es da eine Namensliste von vorgewählten Sponsoren. Das hat nichts mit Forever Green zu tun. Sondern hat was mit dem Ansprechpartner zu tun, der euch dann auch erklärt, was da im Einzelnen gemacht werden kann. Ja, das ist für mich ein Plan. Das ist etwas, was für mich schon mal den Punkt 4 meiner fünf Erfolgsfaktoren ja, bereitstellt. So, und dann kommen wir zum sechsten Punkt. Und äh, ich, ich warte hier mal so auf Reaktionen. Ja, so, da ist, was ist denn das da unten rechts? Ja, was könnte das jetzt für ein, was könnten das für zwei Symbole sein? Ja, hier muss man Umsatz malen, könnte, könnte das bedeuten. Fünf ist Umsatz malen. Nein, was könnte das bedeuten? Was ist jetzt als letztes noch abrundend entscheidend, um hier auch den erwünschten Erfolg zu haben? Ich habe das klare Ziel, ich bin begeistert, ich habe die, den richtigen, die richtige Einstellung, ich hab einen Plan, ich bin Mitglied in Group 5, ich habe die 10 Punkte, ich habe das alles. Was fehlt mir jetzt noch als letztes zum Abrunden? Konto gestrichen. Ach, Kon ja, genau. Konto gestrichen. Ja, bedeutet auch, ich muss mal tun. Konto gestrichen. Ganz genau, lieber Rainer, ich brauche Tools, ich brauche ein Werkzeug. Und natürlich sind auch Group 5 und die 10 Punkte Werkzeuge, aber ich brauche ein Werkzeug in einem anderen Sinn. Maler war auf dem Konto, ganz genau. Und schaut mal, es ist das Werkzeug und ich will euch ein Beispiel geben. Nennen wir mal ein Werkzeug wie dieses, es ist also ein Pinsel und ich habe es ja nicht selbst gemalt, von daher muss ich mich nicht schämen, dass ihr es nicht sofort erkannt habt, aber einige haben es ja erkannt, es ist ein Pinsel und ein Eimer mit Farbe. Und was kann man jetzt damit als seriöser Handwerker tun. Ja, man kann, wenn man Leonardo da Vinci heißt, dann kann man daraus, ja, nicht vielleicht mit der grünen Farbe, vielleicht mit einer anderen Farbe, darum kann man oder damit kann man dann ein Meisterstück erschaffen. Das ist das Extreme, was ich mit diesem Werkzeug machen kann. Ich kann die Mona Lisa damit erschaffen. Die wird nie wieder erschaffen werden, aber es gibt ja genügend Künstler, die eben auch andere tolle Meisterstücke oder Kunstwerke erschaffen. Es gibt nicht nur Künstler, es gibt einfach viele Menschen, ja, relativ viele Menschen, die Meisterwerke erschaffen mit ihren Werkzeugen. Wenn man mich jetzt zum Beispiel nimmt im direkten Vergleich zu Leonardo da Vinci, dann wäre das so. Jetzt meine Meisterschaft, ja, mit dem gleichen Werkzeug. Grundlagen für die Arbeit sind die richtigen Werkzeuge und Materialien, ganz genau. Und vor allen Dingen aber, Gary, was ich mit dem Werkzeug mache. Ich schaffe es gerade mal, ich habe es auch lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, meine Frau lässt mich das auch nicht mehr machen. Ja, also ich schaffe es gerade mal ein bisschen Farbe damit zu verteilen. Ja, da Vinci und auch andere tolle Maler und Bildhauer oder Künstler in der Form machen ganz andere Dinge damit. So, Das Werkzeug ist dasselbe. Das Resultat ist das andere. Das hat auch etwas mit unserem Geschäft zu tun. Denn was ist unser Werkzeug? Unser Werkzeug ist FG Express. Unser Werkzeug sind die Produkte von FG Express. Unser Werkzeug ist der Marketingplan von FG Express. Und während einige damit wunderbare Kunstwerke erschaffen, schaffen andere gar nichts. Ja, So ist es die Schuld des Werkzeugs. Ist es die Schuld des Pinsels. Ist es die Schuld von FG Express das ist eine offene Frage. Ja, aber ich bitte Sie mal zu überlegen. Und ich werde oft gefragt: Lieber Dirk, du bist seit 25 Jahren im Network Marketing, auch mit, mit ein bisschen Erfolg. Ist es denn garantiert, dass man da erfolgreich wird? Nein. Ja, es gibt eine Garantie, ja, natürlich mit auch mit unseren Hilfsmitteln. Es gibt schon eine Garantie für Erfolg, auch dass die Dinge erfolgreich sind. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass man selbst persönlich erfolgreich wird. Ist das genauso wie in der Gesellschaft? Nein. Denn in der Gesellschaft gibt es keine Chancengleichheit. Das Entscheidende ist im Network Marketing und bei FG Express: jeder, wirklich jeder, kann erfolgreich werden. Das Gemeinsame zur normalen Gesellschaft ist, es schafft nicht jeder. Aber jeder hat die gleiche Chance, die gleiche Möglichkeit. Völlig gleich, ob er heute schon Rentner ist oder Rentnerin, ob er weiblich männlich ist, ob er lange Haare hat, wenig Haare, dunkel gebrannt ist, ja, oder egal welche Hautfarbe er hat. Egal welchen sozialen Hintergrund er hat, er hat die Chance. Wenn er lernt, wenn sie lernt mit dem Werkzeug, das uns FG Express gibt, das ich nenne FG Express selbst als Werkzeug, wenn wir lernen, damit umzugehen. Dafür haben wir die U, das You of You von Ron Williams. Dafür haben wir solche Veranstaltungen wie heute Abend. Dafür haben wir in Zukunft auch, Rainer natürlich auch mit seinen tollen Trainings, dafür haben wir auch den Mirko Ribul, der ja natürlich ein Erfolgstrainer ist und wir werden auch seine Expertise in diesem Bereich in Zukunft auch sogar auf zwei Tagesseminaren einfordern und uns daran erfreuen. Ich kann euch sagen, da kommen tolle Sachen auf uns zu. Das alles hat was damit zu tun, dass ich lerne oder dass wir lernen, ja, mit dem Werkzeug, das uns gegeben wird, umzugehen. So, schauen wir uns das an. Das war das Werkzeug. Und natürlich, wenn wir jetzt uns alle fünf Punkte angucken, alle fünf Faktoren, dann ist es ja einfach. Ja, man sagt, okay, das ist nichts kompliziertes. Da ist kein Wort dabei, das ich in meinem Leben noch nicht gehört habe. Also ein klares Ziel. Ich bin begeistert. Ja, ich habe den die richtige Einstellung. Ich bin hartnäckig. Ich will mein Ziel erreichen und ich mache noch einen Plan, ich nehme mit, ich mache, mache mit bei allen Sachen, die mir geboten werden, ich trage mich da ein. Und ich habe natürlich sowieso das richtige Werkzeug, mit dem andere ja schon bewiesen haben, dass sie ja, damit sehr, sehr viel Geld äh, verdienen. Also ich habe alles, es ist es ist ja leicht. Und schaut mal, das ist so ein bisschen der Abschluss dann meines heutigen Kurztrainings, denn es ist leicht zu tun. Aber alles, was leicht zu tun ist, ist leider auch leicht nicht zu tun. Das ist ein leichter, einfacher Satz, in dem leider aber auch sehr viel Wahrheit steckt. Und letztendlich hat es noch vor diesen fünf Punkten etwas damit zu tun. Ja, Mirko hat letztens in seinem Training gesagt, wir sind alle äh, Wissensriesen, aber Realisierungs- Zwerge. Oft wissen wir, was getan werden muss, aber wir realisieren es nicht. Wir tun es nicht. Und deswegen, es ist alleine Ihre, es ist alleine Eure Entscheidung. Und irgendwann haben wir mal hier, wie der, der junge Kerle, an einer Gabelung gestanden, haben uns für einen ganz bestimmten Weg entschieden. Und der Weg hat unsere Zukunft bestimmt. denn das Leben ist ein Spiegelbild dieser Entscheidung, die ich irgendwann mal getroffen habe. Und das kann ich nicht mehr ändern, aber ich kann heute mein Leben in der Zukunft ändern, indem ich heute eine Entscheidung treffe und unter anderem mich daran halte, an diese fünf Faktoren und mir die einpräge und sie zu einem, ja, zu einem ganz normalen äh, Werdegang werden lassen. Ja, sie einfacher zu meinem täglichen Rhythmus hinzufügen. Man ist nicht nur verantwortlich für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut, lieber Rainer. Genauso ist es. Ich habe hier jetzt 30, 35 Minuten etwas beitragen wollen zum Verständnis. Sicherlich nicht alles neu, aber vielleicht doch mal in der Kombination auch einprägsam. Mir hat es Spaß gemacht. Leider nicht so viele begeisterte Menschen dabei. Schon alle, die dabei sind, sind begeistert. Aber wir sollten einfach dafür sorgen, in Zukunft auch hier solche Veranstaltungen richtig voll zu machen. Denn wir haben hier keine Sitzlimits oder sonst was. Wir können ja alles vollpacken. Also ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ich wünsche vor allen Dingen eine tolle Woche noch. Eine Restwoche und ein tolles Wochenende. Montag ist erst wieder Abrechnung ist auch ein Ziel, auch ein Plan. Nutzt es einfach, nutzt die Zeit. Und ja, ich freue mich. Vielen Dank, ihr Lieben. Und bis bald. Wenn ich irgendwas vergessen habe, wir machen jetzt nicht sofort Feierabend. Ich lasse noch ein bisschen Musik laufen, könnt ihr hier noch was reinschreiben. Und ansonsten, ja, Dankeschön. Ciao, ciao. Die macht natürlich meine 80er Jahre Musik, da muss ich alle mit nerven. Aber es ist ein guter Mittelweg, glaube ich. Ja, Also, ciao, ciao. You will have an experience which will real. It will be the result of your subconscious fears transformed to your conscious awareness. It can be extremely harmful and result in severe trauma. You have five seconds to terminate this tape.